Servus, Morgen Prost Neujahr, alles Gute fürs neue Jahr wünsche ich euch. Und seid ihr gut reinkommen, habt ihr auch schön gefeiert. Ich habe gleich Party gemacht und es war so schön gewesen. Ich habe um Punkt 12 auf euch und eure Gesundheit angestoßen. Ja, das Leben ist ja endlich und desto weniger müssen wir unsere Zeit auch genießen, merkbar genießen. Also bleibt oder werdet wieder shake gesund und kommt immer wieder auf die Bar. Und wie seid ihr jetzt so drauf? Habt da noch ein paar Tage Urlaub? Ich bin auch ein bisschen in Urlaub. Ich habe zwar ein bisschen Husten, aber im Urlaub ist es ja nicht so schlimm. Und einige von euch müssen wahrscheinlich arbeiten, also tapfer bleiben, es hilft ja nichts. So, jetzt gehen wir so gut es geht durch 2018 und hoffen natürlich das Beste. Und wenn das Leben euch trotzdem zwischen schon mal einen Kopf gibt, ah ja, da geht halt damit mit Also meine Lieben, passt schön auf euch auf, hier kommt zum Abschluss wieder ein kleiner kleinen Witz. Mitten auf einer Kreuzung stoßen an Silvester zwei Autos zusammen. Die Polizei kommt und zückt sofort den Notizblock. Seht der Fahrer entrüstet. Aber Herr Wachtmeister, mehr wird doch an Silvester noch einmal anstoßen dürfen. Also meine Lieben, macht's gut. Bis nächsten Montag. Tschö.